Ding, ding, ding, ding, ding. Ja, äh, willkommen beim Kanzleramtsanschreien am Montag. Äh, die 16. Folge. Äh, ich schaff's zeitlich nicht, heute äh, bis nach da hinten irgendwo zu fahren, äh, da wo äh, das Bundeskanzleramt, äh, wo die Leute sitzen und warten, ob die GroKo kommt, die schöne GroKo, die schöne große Koalition. Und da dachte ich mir, dann rät ich doch einfach mal rüber zu in den amerikanischen Sektor, den wir da betreten wollen. Das ist sozusagen der Datenraum. Wenn ich da jetzt reingehe, dann würde ich einmal Full-Scan von mir oder ein Take-All, also so eine Genprobe, meine digitale Gen Genprobe würde ich dann da abgeben. Ja Und sozusagen an der digitalen Grenzkontrolle da hinten, müsste ich dann erstmal äh, Schutzgeld äh, sozusagen bezahlen. Und dieses digitale Schutzgeld wäre sozusagen ein Full-Take äh, all meines äh, digitalen Daumenabdruckes. Ja, vielleicht noch eine Gen- oder eine Speichelprobe, was hätten sie denn gern? Ja, ich gehe dann jetzt mal hier wieder zum äh, Geld verdienen, weil äh, das muss ich ja machen, weil sonst kann ich keine Steuern bezahlen. Und dann kriegt der Staat ja kein Geld, äh, womit er mich dann verteidigen könnte. Auch das tut er ja gar nicht. Hm. Ja, irgendwie, das System ist kaputt. Das ist wirklich kaputt. Und äh, ja, nächste Woche wird wieder gekämpft, aber äh, diese Woche... Hm. Und was war, was war nicht alles? Ja, irgendwie 50.000 Systeme, alles, ne? Grab them all. Ähm, ich bin ermüdet, ermüdet. Ja. Äh, aber... Irgendwann werde ich... <lacht> wird es anders sein. Zack,